Wenn wir zu einer großen Menge Ethanol ein weiteres Mol Ethanol dazugeben, dann erhöht sich das Volumen um 58 ml. Das ist das klassische Molvolumen von Ethanol. Wenn wir zu einer großen Menge Wasser ein Mol weiteres Wasser dazugeben, erhöht sich das Volumen um 18 ml. Das ist das klassische Molvolumen von reinem Wasser, 18 ml pro Mol. Wenn wir aber jetzt zu einer Mischung aus Ethanol und Wasser, etwa einer 50-50-Mischung, ein weiteres Mol Ethanol dazugeben, dann erhöht sich das Volumen nur um 57 ml. Wenn wir Wasser dazugeben zu einer 50-50-Mischung, erhöht sich das Volumen bei einer Molzugabe nur um 17 ml. Diese beiden Zahlen, das sind die partiellen Molvolumina von Ethanol und Wasser bezüglich einer 50/50 Ethanol-Wasser-Mischung. Wenn wir das Volumen einer Mischung rechnerisch ermitteln wollen, haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können von den klassischen Molvolumina ausgehen und sagen, das Volumen der Mischung errechnet sich aus den klassischen Molvolumina mit den entsprechenden Stoffmengen. Plus einer Mischungsgröße, plus einem Mischungsvolumen, welches positiv, welches negativ sein kann, welches im Idealfall 0 ist. Wir können aber auch hergehen und sagen, das Mischungsvolumen ergibt sich aus den partiellen Molvolumina. In ganz einfacher Art und Weise. Wir brauchen jetzt keine Korrekturgröße mehr. Wir haben praktisch die Korrektur in den partiellen Mischungsgrößen mit ein gearbeitet als Summe Vi mal ni, wobei Vi das partielle Molvolumen ist. Und ähnlich können wir verfahren bei jeder extensiven Zustandsgröße, wie bei der freien Enthalpie oder der Enthalpie, wir können der Komponente in der Mischung eine partielle molare Größe zuordnen. Diese Größen sind nicht konstant, sondern hängen vom Mischungsverhältnis ab. Wir hatten das Beispiel einer 50 50 Mischung, da hat Ethanol das Volumen 57 ml und Wasser das partielle Molvolumen 17 ml. Hier haben wir eine Auftragung der partiellen Molvolumina von Ethanol und Wasser über den gesamten Konzentrationsbereich von 0 bis 1. Und Sie sehen, das Molvolumen von Wasser schwankt zwischen 18, noch 3 und etwa 14. Das, Mol von, das Partielle Molvolumen von Ethanol schwankt zwischen na, 53 und 58 mL. Wir können auch schon erkennen, dass diese beiden Kurven offenbar nicht unabhängig voneinander sind. Wenn die eine Kurve ansteigt, dann sinkt die andere ab. Wo die eine ein Maximum hat, hat die andere ein Minimum. Tatsächlich ist es so, dass diese beiden Kurven zusammenhängen. Hier haben wir nochmal die Gleichung zur Ermittlung des Mischungsvolumens aus dem partiellen Wohlvolumen. Wir können diese Gleichung ganz einfach mathematisch ableiten. Wir wissen aber auch, dass das Volumen eine Zustandsgröße ist und damit ein totales Differential hat. Das ist hier aufgelistet. Und wenn wir jetzt die beiden Gleichungen vergleichen, dann sehen wir, dass offensichtlich, wenn die beiden Gleichungen gleichzeitig stimmen sollen, die Summe n_a d_v_a plus n_b d_v_b gleich null sein muss. Und das ist eine Spezialform der Gibbs-Duhem-Gleichung. Beschreibt den Zusammenhang zwischen den partiellen molaren Zustandsgrößen der Komponenten. Wir sehen, dass die Änderungen von v_a und v_b zusammenhängen. Das bedeutet, die Steigungen in, dem, in der Abbildung von vorhin sind nicht unabhängig voneinander. Insbesondere wenn Na gleich Nb ist, also 50-50, sind die Steigungen vom Betrage her gleich und entgegengesetzt.